Müssen unterwegs zu Chronikers Turm sein. Stimmt. Warum nutzen sie nicht Karons Flotte? Die Brücke strapaziert ihre Kräfte. Die Flotte untersteht Caron. Sie segelt nur auf sein Kommando. Da sie sich kein Stück bewegt, scheint der Chroniker nicht zu helfen. Dann hilft er vielleicht uns. als wäre Caron zu Hause. Vielleicht empfängt er gerade unwillkommene Gäste. Geh zurück ins Erdenreich. Sag den anderen, wir haben ihn. Wir marschieren los, sobald ich zurück bin. Bist du sicher, dass Caron uns helfen wird? Nein, aber unsere beste Chance... Helfen sollen, Carol. Nun musst du dafür leiden. Ich bin unsterblich, Davora. Du kannst mich nicht töten. Diese hier muss ich nur so zurichten, dass du Kronikas heimlich befördern kannst. Wow. <lacht> das war ein sauberer Abgang. Scheiße, der ist ja richtig am Arsch. Okay, cool, wir haben nochmal ein Scorpion-Kapitel, äh, aber das finde ich cool. Ich mag das eh, dass sie nicht mehr so extrem gebunden sind. Übrigens habe ich nachgeguckt, wir haben bis jetzt wirklich vier Kämpfe pro Kapitel gehabt und im letzten Kapitel mit Jax und haben wir fünf gehabt. Also Jax Jackie. Und Kapitel 11 hat nochmal fünf Kämpfe. Das hier nur vier. Aber dafür haben sie letztes Mal im 10 waren sie ja immer drei Kämpfe plus ein Quicktime-Event. Das Goldpin ist echt einfach. Vielleicht gegen Devorah einfach ein guter Counter. Jetzt sage ich das so: nächste Runde verliere ich komplett hart. <lacht> Ne, aber es ist wirklich, im letzten waren es wirklich immer genau drei Kämpfe plus eine quicktime event bei dem man fünf Knöpfe drucken musste oder so und dann war das Kapitel wieder fertig. Das hier ist irgendwie angenehmer. Oh, das war wirklich einfach. Unsere ursprünglichen Blutlinien gäbe es keine shirai Ryu. Das Massaker hat sie ausgelöscht. Chronika wird die wahren shirai Ryu wiederbeleben. Glaub Chronika kein Wort. Sie nutzt einen Zorn, um dich zu versklaven. So wie Quan Chi einst uns. Ich ließ den Zorn ziehen. Das rettete mich. Du musst dasselbe tun, um dich zu retten. Oh, dieser Kampf ist so viel bedeutend für den Clan und für Scorpion, beziehungsweise halt äh, Hanzo Hasashi. <lacht> aber ich weiß, es klingt gerade mega dumm, wenn ich das so sage, so ist so viel bedeutend, aber man hat so dieses alte Scorpion gegen den neugeborenen Scorpion eigentlich. Und ich weiß nicht, ob er sich überzeugen lässt natürlich, aber... Ich meine Technik vergessen. Todesstuhl! Dankeschön. Die kann ich noch. Oh cool, dann Feuerrad drauf. Stimmt, das war ja das. Ich glaube, hier geht es nur mehr um also mich einfach aufzuhalten. Also um Scorpion aufzuhalten. Ich rede immer von mir, wenn ich sowas spiele, aber eigentlich geht es ja immer um den Charakter, den wir spielen. Also in diesem Fall um Hanzo Hasashi. Das Blut im Hintergrund ist auch böse. Das ist so das Unterreich halt, ne? Seine Vergangenheit so zu überzeugen? Na, mal gucken. Zeit, Wir beide wissen, was dich wirklich antreibt. Nicht Shirai Ryu's Stolz, sondern Frau und Kind. Herr Romy und Satoshi wurden mir genommen. Ermordet, sie wiederzusehen, ist alles, was zählt. Derselbe Schmerz. Ich ging wegen ihm durch die Hölle. Kronikas neue Ära ist kein Heilmittel. Sie würde Shinnok wiederbeleben. Den Teufel, der den Tod über unsere Familie und Clan brachte. Er darf nicht wiederkehren. Als ich die shirai Yu wiederbelebte, schwor ich, dass unser Clan das Erdenreich schützen würde. Hilf mir, den Schwur zu halten. dass dich deine alten Sünden ablenken würden. Diese hier beendet jetzt dein Elend. Unterstützung. Bring Reigns Armee zum Turm. Du musst. Du hast mein Wort. Die neuen Shirai Ryu sind wild. Sind deine Shaolin-Meister bereit? Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn karon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falscher Skorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hull reden. hergestellt. Warum bist du hier, Skorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Ja, das war schwer, das ist schwer. Ich verstehe, dass Sub-Zero mir nicht trauen will, aber fuck. Oh, geil, wir haben ein gutes Moveset drin. Wir haben den dämonischen Tut mir, der dämonische Scorpion ist einfach so viel geiler zum Spielen. Der dürfte immer so bleiben. Vom, vom Moveset her. Nicht von der. Ah, Hans. Hansu ist tot, das macht auch weh, aber Devorah ist natürlich eklig wie immer, wie sie sogar im Feuer im Kommt, richtig eklig. Das Moveset von dem ist richtig geil. Das muss ich einfach mal sagen das spielt sich so angenehm weil er so viel aggressivere moves jetzt drauf hat kann man das nicht extenden jawohl Ja, das spielt sich echt angenehm. Und ja, nach diesem Kampf wird uns werden wir ihn eh überzeugt haben, dass Horror Combat, hallo. Ein Kampfregel alles. Also, mal schauen, wie es weitergeht. Meine Absichten. Oh. Wer hat dich hergeschickt, Scorpion? Mein zukünftiges Ich ist tot. Ich bin auf sein Geheiß hier. Großmeister Hasashi hat dich geschickt. Ich erfülle seinen letzten Wunsch. Charon wird eure Truppen auf Kronikas Insel bringen. Rechen wir auf. Hast du einen Beweis für Charons Angebot? Nur mein Wort. Dein Wort ist nichts wert. Ich habe im Turnier darauf vertraut, dass du Bihan verschonst. Doch du hast mich verraten. Ein Fehler begangen im Zorn. Ich will ihn wieder gut machen. Du lügst, Scorpion. Du bist ein Sklave und Chroniker ist deine Herrin. Natürlich vertraut er mir auch nicht. Ist jetzt keine Überraschung, ehrlich gesagt. So, meine das ist ein Grab interessiert mich nicht. Ich glaube, den habe ich. Doch, den habe ich schon gemacht. Okay. Aber der Scorpion hat ja Karen auch nicht gefragt, ob er hilft. da hat er nur gesagt, dass er kann nicht hilft, irgendwie. Und wahrscheinlich hat Karen denen schon gesagt, ja, wenn, dann helfe ich nicht euch, sondern den anderen. Und Scorpion hat es mitbekriegt, aber das passt denen nicht. Wer weiß. Aber geil, dass Scorpion jetzt auf unserer Seite steht. Aber würde das nicht den kompletten Lauf der Dinge ändern? Das heißt, die Rache hat niemals stattgefunden, der Kampf mit Quan wäre nicht nötig gewesen und so weiter. Oder die Frage ist halt wirklich, von, von wo genau aus der Zeit sie kommen. Vor oder nach dem, nach dem Turnier wahrscheinlich, weil er sagt, er hat Scorpion umgebracht. S up Zero. Also wie Han.